Hallo, willkommen zu diesem Video, in dem ich dir noch einmal zeige, wie du Formate übertragen kannst, ohne sie jedes Mal in den Menüstrukturen neu eingeben zu müssen. Ich stütze mich hierbei auf mein Dokument, immer noch nicht gespeichert, ab, dass ich, indem ich bereits gezeigt habe, wie Tabulatoren funktionieren. Wenn ich mich diesem unteren Bereich hier zuwende, ich lösche die Mitte hier den Mitteltabulator mal weg, und davon ausgehe, dass ich ja neben der Ausbildung noch weitere Punkte auflisten muss, zum Beispiel Sprachen oder Familie und so weiter, dann möchte ich das ja nicht jedes Mal so eingeben. Hier schwarz formatieren geht noch, aber vielleicht habe ich das auch schon ein bisschen größer gemacht und vielleicht habe ich es auch kursiv gemacht. Und wenn ich das jetzt jedes Mal eingeben muss, fett, kursiv, schwarz, groß, was weiß ich, vielleicht noch eine andere Farbe. Das ist ein bisschen umständlich. Stattdessen markiere ich einen Absatz. Du siehst, das geht, indem ich nicht ins Wort klicke. So, oder auf die Linie doppelklicke, das geht. Oder hier auf der Seite einmal klicke. Ich markiere also einen Absatz. Ich wähle diesen Pfeil, äh, diesen Pinsel aus und übertrage das. Schau, jetzt habe ich einmal geklickt. Klicke hier drauf. Und das Format ist übertragen, aber der Pinsel ist nicht mehr aktiv. Vielleicht will ich das ja aber mehrfach machen. Das geht auch. Also Sprachen, sicher Deutsch, sicher Englisch, vielleicht ein bisschen Französisch oder auch Albanisch, egal. Hier zum Beispiel möchte ich ja wieder einen Tabulator hier oben setzen oder an der gleichen Position wie hier oben setzen. Ich wähle also aus, kopiere... Klicke doppelt und jetzt bleibt das. Und ich kann entweder ziehen, so Drag and Drop machen, oder aber das einfach übertragen. Du siehst, der Pinsel ist immer noch aktiv. Erst wenn ich Escape, die Taste ganz links oben drücke, verschwindet der Pinsel wieder oder ist nicht mehr angewählt. Jetzt kann ich wieder irgendwo hinklicken, ohne das Format zu übertragen. Übrigens, du siehst hier, habe ich zwei Tabulatoren gesetzt. Ich habe hier noch zweimal reingeklickt. Das hat dasselbe Format wie hier oben übernommen und mir einen Tabulator zugewiesen. Zum Beispiel. Ein Widerspruch, nicht kaufmännische Angestellte, wo es die Mutter ist. Egal. So, also du siehst, ich habe das Format mit Hilfe des Pinsels übertragen und zwar habe ich immer genau dasselbe denselben Tab Stop übertragen können. Klar, ich hätte das auch so machen können, indem ich das Ganze markiere und den tab exakt so setze wie oben. Aber erstens ist das von Hand umständlich. Ich hätte also ins Menü gehen müssen, um genau den gleichen Tab hinzukriegen. Zweitens, vielleicht ist es ja jetzt noch ein bisschen kleiner hier. Und wenn ich das jetzt haben will, da muss ich jetzt schon wieder überall hin und übertragen. Nein, ich mache es einfacher. Ich nehme den Pinsel, doppelklicken, markieren, was ich haben will. Super einfach. Am Schluss draufklicken oder Escape drücken.